In diesem Video werde ich gescammt, aber was der Scammer nicht weiß, ist, dass ich eine Huge-Festive-Cat habe. Aber fangen wir gleich am Anfang an. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In diesem Video werde ich so tun, als wäre ich ein Noob, aber dafür gehen wir jetzt einmal hier zu dieser Bank. Ich habe hier natürlich wieder eine Einladung von Roblox-Conny und in seiner Bank befindet sich... Och, eine Huge-Festive-Cat. Die kann man ja mal mitnehmen. 3, 2, 1... Meins. Aber wir lassen die Leute erstmal gar nicht sehen, dass wir eine Huge Festive Cat haben. Wir versuchen jetzt erstmal so zu tun, als wir Noobs sind. Und ich denke, dafür muss ich mein Outfit nochmal ein klitzekleines bisschen ändern. Dafür gibt es kurz einen Rejoin. So, und da bin ich jetzt auch mit einem passenden Outfit für einen Noob. Ich spiele das erste Mal Pet Simulator X und, oh mein Gott, wie soll ich es nur schaffen, diese Münzen abzubauen? Vielleicht, oh, ich sehe gerade, ich trage zwei Haare gleichzeitig. Ich habe wohl ein bisschen versagt, meinen Charakter richtig auszustatten. <lacht> oh, naja, Da bin ich halt ein Noob mit Conny-Haaren noch dazu. So, wir bauen hier erstmal ein bisschen ab. Jeder Noob muss natürlich ein wenig spielen. Und wir schreiben jetzt erstmal in den Chat. Help me, I'm Noob. Please. Bitte hilf mir, ich bin ein Noob. Er ist weg. Genauso wie ich auch immer die Noobs um mich herum ignoriere, wurde ich eben ignoriert. Please, some pets. Please. Vielleicht schickt mir ja jemand eine Trade Request. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn das jemand machen würde. Aber scheinbar werde ich auf diesem Server hier komplett ignoriert. Die Leute haben gar keinen Bock auf mich. Dann muss ich wohl den Server wechseln. Zum Trading Plaza kann ich ja gar nicht hin, weil ich bin ein Noob. Also muss ich auf die altmodische Weise den Server hier verlassen und dann wieder auf einen neuen Server gehen. Please, some pets. Bitte gib mir ein paar Pets. Ich bin ein Noob. Bitte. Oh, großer Nanino 2. Please. Bitte gib mir was. Ich schicke meinen Hund währenddessen mal dahin Ich muss dann ja natürlich farmen Er hat okay geschrieben Er hat okay geschrieben Oh mein Gott Nanino, wo bist du hier? Ich muss zwölf Sekunden warten Neun Sekunden warten Sieben Sekunden warten <lacht> Ich habe nicht bedacht, dass ich beim Serverwechsel auch noch warten muss Es ist so schlimm, ein Noob zu sein Nanino Oh mein Gott jetzt, jetzt rutscht uns kurz was raus Wir haben ganz kurz die Huge Festive Cat gezeigt Aber vielleicht hat er sie nicht gesehen So, hoppala Thank you so much Das ist so lieb von dir Oh mein Gott No problem Er hat die Huge Festive Cat, glaube ich, gar nicht gesehen Oh mein Gott, und ich kann jetzt viel schneller abbauen. Oder meint ihr, er hat die Cat gesehen und denkt sich jetzt so, ach, oh, ist doch egal. Oh mein Gott, das geht so schnell mit diesen Pets. Das ist auch krass, er hat mir ja nicht die besten Pets gegeben, die es gibt. Wobei, so ein Mibo in a Spaceship ist ja eigentlich schon Legendary Pet. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass er mir den gegeben hat. Do you want more but the kind of birds? Ich habe gerade eine Anfrage von Luca bekommen. Komm, wir traden uns jetzt erstmal hoch. Oh mein Gott, dafür kann ich dir meine Huge Festive Cat geben. Erstmal <lacht> ja, die Huge Festive... Er hat uns Nein gesagt, okay. <lacht> jetzt schreibt Luca zu mir, please. Ich gebe ihm meine Pets. Du darfst sie haben. Du darfst meine besten Pets haben. Luca, damals gab es einen großen Mann. Der hat mir Pets geschenkt. Und jetzt muss ich die Ehre haben und dir auch Pets schenken. Bitte sehr. Hä, ich bin gerade richtig krass aufgerankt, weil ich die Pets weggetradet habe oder warum? Okay, Nanino hat mich angetradet. Oh, danke. Oh mein Gott, mein großer Geldgeber Nanino. Oh mein Gott, please. Er hat mir sogar eine Million Gems gegeben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mit den eine Million Gems kann ich tatsächlich zum Trading Plaza gehen. Und ich habe einfach meine guten Pets weggetradet. Aber so ist das nun mal. Wenn man ein Noob ist, man kriegt gute Pets geschenkt. Man verschenkt sie wieder weg. Man kriegt schlechtere Pets geschenkt, die aber trotzdem gut sind. Oh, dann nimmt man halt, was man kriegen kann. Oh mein Gott, ich kann Pet Simulator durchspielen. Do you want to be my friend? Ja. Warte, ja, ja natürlich möchte ich dein Freund sein. Besten Destin, Nino. wo bist du? Annehmen. Oh mein Gott, wir haben unsere erste Freundschaft gemacht. Das einzig Traurige ist, dass hier ist ein Fake-Account. Oh, vielleicht will er auch den Freundes-Scam mit mir abziehen. Vielleicht hat er wirklich gesehen, dass ich die Huge-Festive-Cat habe. Aber sagt jetzt nichts... Weil er sich denkt, boah, wenn wir erstmal gut befreundet sind, dann äh, kann er mir die Festive Cat wegscammen. Oh mein Gott, mein erster Roblox-Freund. Und vielleicht möchte er mich scammen, vielleicht möchte er aber auch einfach nur Freunde finden. Oh mein Gott. So viel zwischenmenschliche Beziehungen. Ich fühle mich jetzt gerade ein wenig schlecht, dass ich ihn seine Freundschaftsanfrage angenommen habe. Ich baue gerade eine emotionale Bindung zu ihm auf und das mit einem zweiten Account, den ich wahrscheinlich nie wieder nutzen werde. Ah, das ist das Traurige im Internet. Jeder Mensch, den in ihr im Internet begegnet, der ist auch ein Mensch im echten Leben. Und manchmal haben diese Menschen im echten Leben auch was anderes zu tun. Vielleicht, manchmal waren die einfach nur das eine Mal im Internet und dann nie wieder. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt so reich. Ich habe so viele Gems. Ich habe so gute Pets. Oh, ich brauche mehr. Okay, ich muss mehr farmen. Ich komme hier noch nicht weiter. Okay, das haben wir dann gleich. Oh, da hinten ist ein Safe, der wird mir sicher was bringen. Oh mein Gott. Ich muss wirklich farmen. Mein guter, neuer, bester Freund. Er trägt eine russische Münze. Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass er vielleicht Russe ist. Jetzt sehe ich aber, da ist eine koreanische Flagge drauf. Vielleicht kommt er auch wirklich aus Südkorea. I'm nearly done. Ich habe es fast geschafft, die Starterwelt durchzuspielen. Ich habe sogar schon genug für die nächste Area. Ich kann jetzt einfach durchlaufen. Aber ich muss natürlich hier äh, brav weiterfarmen. Ich bin jetzt einfach schon Immortal. Als ob diese Cats hier so lange brauchen für die Kiste. Das ist krass. Da müssen wir wohl härtere Geschütze auffahren. Uh, die wollte ich nicht zeigen. Einfach mal kurz die Huge Festive Cat rausgeholt. Ich will, ich will dass er jetzt was dazu schreibt. Es kann doch nicht sein, dass er das nicht gesehen hat. Oder er will halt wirklich so tun, als hätte er es nicht gesehen. Einfach, um mir wirklich später die Huge Festive Cat zu scammen. Ah, ich habe fast genug. Noch einmal abbauen, dann habe ich Die lustige Idee dahinter, so eine Huge-Festive-Cat hier mitzunehmen, ist, die wird ja auf äh, bei der Gesamtstärke von einem gar nicht angerechnet. Warte, I know you have a huge cat, but I still want to help. Okay, okay. Welche Cat denn? Ja, Mann! Oh mein Gott, da kommt richtig viel raus. Da kamen richtig viele Lootbags raus. Ich bin reich. Also er hat auf jeden Fall gesehen, dass ich äh, eine Huge-Cat habe. Ich glaube, der will wirklich meine Huge-Cat. Deswegen hängt er auch so an mir. Der hat es beim ersten Mal gesehen, dass ich eine Huge Cat habe. Und versucht, sich deswegen an mich ranzuschleimen. Aber ich gehe jetzt rüber in die Fantasy World. Schieße mich hier weg. Und... Und wir sind in der Fantasy-World auf einem neuen Server. Jetzt, wo wir in der Fantasy-World sind, würde ich auch sagen, haue ich mir hier einmal für den fantasy Shop, nee, für den Enchanted Forest, einen Teleporter rein. Teleportiere mich mal wieder zum normalen Shop. Und wir gucken hier erstmal weiter. Die Rank-Rewards kann ich leider erst äh, nach 5 Stunden abklappern, wenn man das erste Mal spielt. Leben ist hart. Und ich habe jetzt 4,6 Millionen Patch-Stärke, was früher in patch simulator richtig krass war. Aber heute, seht ihr ja, hier gibt es einfach jemanden mit 27... Trillion. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir können ja mal gucken, ob ich mir was für eine Million Gems leisten kann. So, und, nee, das günstigste, was ich kaufen kann, hat 22 Billionen Stärke, also es ist ein Vielfaches von dem, was ich jetzt habe, und kostet mich 10 Millionen. Na gut, ich müsste damit halt leben. bin ein nu Oh mein Gott, da hinten ist jemand. Vielleicht kann ich von ihnen ja ein paar Pets kriegen. Bei den Hoverboard. Wo ist er hin? Can I have some Pets, please? Wo ist er hin? Großer Meister. Ist er, ist er in die VIP-Area rein? Ich habe kurz nicht hingeguckt. Oh mein Gott, da ist das giant Gingerbread Haus. Übrigens, das... Ich find's immer noch mies, dass das hier spawnen kann. Ihr könnt mit der Kamera einfach rauszoomen, rüber gucken. Und eure Pets dann trotzdem ransetzen, wenn ihr die Kamera hier hinternehmt. Ah, dann wird es trotzdem abgebaut. Wichtig ist halt eigentlich nur, dass die Kamera hinter diesem Ding ist. Und dann könnt ihr eure Pets an die Sachen hier ransetzen. An diese Diamonds hier könnt ihr sie nicht setzen, weil die wurden von Preston protected. Aber wenn irgendeine andere Sache einfach in der VIP-Area spawnt, mit der Kamera rüber, dann könnt ihr sie abbauen. Guck mal, und jetzt ist die Giant Ginger Chest in der Spawnwelt und schon wieder da drin. Ich glaube, Preston hat mit Absicht eingestellt, dass sie öfter mal in der VIP-Area spawnen. Aber einfach diesen machen. Tada! Aber niemand hat geantwortet auf mein Can I have some pets please? Vielleicht muss ich zum Trading Plaza. Auf dem Trading Plaza habe ich gehört, da traden die Leute. Und vielleicht kann ich den Leuten ja ein paar der Pets, die ich bisher geschenkt bekommen habe, von all den Ehrenmännern aus dem letzten Server anbieten. So, wir gehen jetzt rein in den Trading Plaza. Ich finde es aber krass, dass er mir direkt am Anfang so gute Pets schon gegeben hat. Ich könnte das Video eigentlich vom Noob zum Pro nennen. Aber so heißt das schon so viele Videos. Mal gucken, wie ich das Video nenne. So, ich habe drei Petslots dazu bekommen. Oh mein Gott, der hat eine Huge Cat. Can I have some Pets, please? Ich bin ein Noob, Leute. Leute, kann ich bitte Pets haben? Please, ihr habt alle so gute Pets. Ich möchte auch welche haben. Bitte. Please. Are you Germany? Wer hat das gefragt? Are you Germany? Ja, ich bin Deutschland. Bist du Deutsch? Kann ich bitte Pets haben? Ich habe gesehen, dass du Deutsch bist. Bitte. Please, Pets. Wie heißt du? Ich glaube, Leon Leon 7 heißt Leon. Oder was ist das für eine Frage? Oh mein Gott, ich wurde angetradet. Ich kann dir das bieten. Bitte gib mir was dafür. Ah, na gut, wenn du sie haben willst, dann kriegst du sie halt. Das ist in Ordnung. Jetzt haben mir schon wieder Leute Pets abgezogen. Ich stelle mir gerade wirklich vor, wie, wie so ein Noob in dieses Spiel reinkommt, angetradet wird, seine Pets reinpackt und das wirklich passiert. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich passiert, dass Leute einfach ihre Pets gescammt bekommen. Einfach nur, weil sie, weil sie auf Bestätigen drücken und das nicht verstehen, weil sie halt noch Noobs sind. Das ist echt krass. Naja, ich muss jetzt erstmal diesen Dragon hier ausrüsten, weil das ist ja mein bestes Pet, das ich sonst noch habe. Ohne Zahn. Ich kann dir das hier bieten. Okay, danke für den Trade. Er gibt mir einen goldenen Festive Dog. Er hat gecancelt, okay, er möchte doch nicht It's for free Ah, er will es mir kostenlos geben Danke, oh mein Gott, er gibt mir so viel Oh mein Gott, er gibt mir richtig viele Pets. Das ist ja richtig nett Und dann auch noch 4,7 Millionen Oh mein Gott, danke Ohne Zahn schreibt jetzt please cat, okay, ich gebe dir meine Cats Bitte Katze, die Fragezeichen Das sind alle meine Katzen Mehr Katzen habe ich gar nicht. Ohne Zahn, du wolltest mir eben so viel schenken. Jetzt schreiben mir Leute schon wieder Scammer. Bitte die Katze mit den Fragezeichen. Ich gebe dir später, versprochen, noch mehr alle Pets. <lacht> er will die Cat haben. Okay, ich gebe dir auch den Skele und den Dragon und meinen Dog. Das sind alle meine Pets. Ich gebe dir eine Freundschaftsanfrage und immer wenn ich ein Pet bekomme, gebe ich es dir. Alles klar. Er will mir all seine Pets auf Lebenszeit geben für die Huge Festive Cat. Das ist mein Angebot, aber die Huge Festive Cat, die kann ich nicht wegtraden. Ich drücke einfach mal auf Ready. Bruder, Gött, Bitte die Festive Cutter. Ich habe keine Festive Cutter. Ohne Zahn, wovon sprichst du eigentlich? Ich bin ein Noob, ich kenne diese Pets gar nicht. Er schreibt doch, hast sie vorhin gezeigt. Hä? Wovon sprichst du ohne Zahn? Naja, ich glaube, ich muss den Trade canceln. Oh mein Gott, ein Gingerbread-Chest. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Mia hat mir eine Trade-Request gesendet. Dann gebe ich dir ja mal dir von... Oh mein Gott, Mia, danke. Siehst du, Mia gönnt mal richtig. Schreibt sie noch was rein? Net die. Net die, Okay, was dann? Okay, sie packt richtig was rauf. Aber wofür? Hat sie, weiß sie jetzt von der Festive Cat oder weiß sie nicht von der Festive Cat? Ich drücke einfach mal auf Ready, danke. Oh, sie hat den Trade schon wieder gecancelt. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute, die wollen einfach nur meine Huge Festive Cat haben. Aber ich will doch Pets haben. Ich meine, momentan hat mein stärkstes Pet 792.000 Stärke. Das bedeutet, meine Huge Festive Cat hat auch 792.000 Stärke. Die ist gar nicht so gut. Bitte, einfach nur die Katze. Welche? Ich habe hier doch meine Katze. Katzen geboten. ABC for Trust Trade. So scammen Leute. So sehen übrigens Scammer aus. Genau so sehen Scammer aus. Dieser Skin und ABC for Trust Trade. Naja, ich habe das Gefühl, die Leute, die wollen mir keine Pets schenken. Deutsche gönnen einfach nicht so sehr wie der Südkoreaner. Ich denke, dann verziehen wir uns jetzt einfach wieder. Puh. Tschüss. Ey, Tomek. Du kannst mir doch bestimmt ein paar Pets geben. Hast du Pets für mich, please? Okay, wisst ihr, wenn er mir jetzt wirklich Pets schenkt, dann kriegt er auch die Huge Festive Cat von mir. Please. Ja, es könnte gut sein, dass Tomek AFK ist. Er schreibt no. Oh, okay. Dann keine Pets. Tschüss. Warte, jetzt läuft er mir hinterher. <lacht> Warum ist er so viel schneller als ich? Hör auf, mich einzuholen. Er schreibt sorry. <lacht> er schreibt sorry. Ich muss mir jetzt schnell in der Upgrade-Maschine schneller laufen holen. Oh, so, more Player Speed. So, jetzt bin ich schneller. Jetzt kommt er nicht mehr hinterher. <lacht> er schreibt sorry. Aber er hat es aufgegeben. Er hat es aufgegeben. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Trade Request. Ich kann dir hier die Angel Cats geben, die ich habe. Er nimmt wieder raus. Ready? Okay. Und er hat den Trade gecancelt. Er schickt mir nochmal. Und er packt wieder Pets rein. Ach, er will mir sie wirklich für free geben, oder was? Ich brauche gar nicht so viel. Ich kann nur vier Pets ausrüsten. Und er hat wieder gecancelt. Ah, er wollte mich austricksen. Das war mies. Ich trade jetzt nochmal ihn an. Ach, er ist currently in der Trade. Okay, ich warte noch darauf. Dem drücke ich das jetzt auch noch rein. Trade Request sent. So. Gecancelt. Du kriegst meine Huge Cat nicht. Wie du mir so ich dir. Er wollte mir Pets schenken und hat er nochmal gecancelt. Genauso cancele ich auch ihn. Jetzt schickt er mir Trade Requests, aber ich verlasse den Server, weil ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.